Mir lieber. So, und auch wenn es laut den fragen wo man da denken könnte dass man raus dass ich rausch mit nehme. oder du ja also das ist auch wieder etwas was man unbedingt wissen muss <lacht> ähm, was ist der optimale hodendurchmesser <lacht> ich habe keine ahnung also gibt es irgendwelche, irgendwelche richtwerte ja, der optimale hodendurchmesser ist 4 cm 4. Ja, Ach, stimmt. Danach werden doch diese Kockringe auch, äh, ne, diese Durchmesser werden doch, die Kockringe haben doch so Durchmesser. Vier, 4,5, 5, sechs! Äh, ja, aber das glaube ich. Die müssen die, doch über die Eier rüber. Ja, oder? die müssen über die Eier rüber. Aber ich weiß nicht, ob das dann den Hoden, aber man muss ja auf jeden Fall die Hoden da durchbekommen erstmal. Sollte man, ohne, ohne, dass sie gequetscht werden. Mhm. Ja. Also, ähm, ja. Auch das eine spannende Frage. Ja. So, ich wieder. Aber natürlich gilt da auch nicht immer, je größer, je besser. Irgendwann ist auch zu groß. Das finde ich nichts auch. Und ich habe letztens, gab es stand im Internet irgendwie, dass Männer mit kleineren Höden. heißt das Hüden? Nein. Ich glaube es das heißt nach wie vor Hoden. Hoden. <lacht> <lacht> Höden. Also mit kleineren Hosen. Ja, was wolltest du sagen? Äh, bessere Väter sind. Was ist, denn, wo ist denn da der, ist dann der Zusammenhang? Also.